hat mich gerade lang gemacht. Es ist ja kurz nach 7. muss mich jetzt beeilen wir einen Zug bekommen. Ja, die Straße klemmt hier ganz schön von dem Lindenzeug, was hier auf der Straße liegt. Das oh, ist das schön leer hier heute Morgen. Ja, um 7.23 Uhr geht mein Zug ab Dammtor. Dann es Richtung Kiel. bin heute um Viertel vor sechs aufgestanden. Überhaupt nicht mein Ding. Aber nützt ja nichts, wenn man am Tag ein bisschen was erleben will. So, ganz hoch bin ich ins Bandkreis. Ja, bin im Zug. Und bin scheinbar ganz alleine hier. Cool, wie pünktlich. Ja, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich meine Rattierung befestige. Na, ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung ist. Aber ich sitze ja daneben. Zug ist pünktlich, schon ein bisschen kühl, obwohl ich hier ich nur eine Kurzhose brich. Zwei Kurzhosen an. Die obere werde ich wahrscheinlich nachher ausziehen, damit das nicht so reibt. Ja, ich fahre jetzt nach Kiel und fahre dann gleich los Richtung nord -Kanal, Richtung Retzburg. Und dann... Nach Brunsbüttel, genau, das sind ungefähr 125 Kilometer, die ich heute vorhabe. Plus natürlich Umwege und Verfahren, wie immer. Und werde dann in Brunsbüttel oder kurz vor Brunsbüttel auf dem Campingplatz übernachten. Ich hoffe, dass es nicht so kalt wird, aber ich habe noch eine, eine Wolldecke. Mit. Eine richtig coole Strickdecke, so Strickdecke. Das kann man bei minus 5 Grad, glaube ich, draußen kennen. Ja. Und mittlerweile bin ich schon ganz gut im Packen und habe alles äh, in so einer Kiste drin. Das Wichtigste, was ich sonst nicht brauche, schaue ich einmal durch und packe das wie gewohnt also ein. Und eine halbe Stunde ist mein Fahrrad noch vorbereitet. Ja, ich habe auch nur einen Akku dabei, äh, den 625er. Der wird wahrscheinlich heute nicht ganz reichen, je nachdem. Also ich werde da unterwegs mal nachladen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Wenn ich dann fahre, ich. Ohne Antrieb, das ist sowieso alles flach da. Also machen wir da überhaupt keinen Kopf deswegen. Und der Nebel auf den Feldern, das sieht ja nach einem vielversprechenden Wochenende aus. Also war hier in Kiel ein Aufzug, wo ich einfach nicht reinpasse. So, 20 vor 9 und es geht los hier in Kiel. Ja, das fängt ja hier schon mal traumhaft an. Ich würde mich am liebsten erstmal hier hinsetzen und ja, die Hafenluft genießen. Aber ich muss ja irgendwie gucken, dass ich meine Kilometer zusammenkriege heute. Ja, da drüben ist Mönkeberg. Da habe ich mal als Zweijähriger gewohnt, ein Jahr oder zwei. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. So, ich verlasse jetzt die Kieler Förde und fahre hier so eine kleine Ecke direkt auf den Kanal zu. Ja, Kanalfähre. Und hier gibt es schon Stufen. Oh, bitte nicht. Nee, doch, da geht's runter. So, mal sehen, wie lange ich hier auf die Fähre warten muss. Aber ich glaube, die fährt eine Viertelstunde, aber ich sehe keine. Sieht ziemlich empty aus hier. Boah. Die ist abgehauen. Keine Ahnung, was hier los ist. Jedenfalls sieht das nicht nach einer Fähre aus hier. Das ist mal wieder Komoot. Komoot wird es mir noch verraten, wie dieser Fährableger heißt. Da wird so ein kleines Hassvideo gegen Komoot heute. Jetzt gucke ich mal bei Google Maps. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Hier steht ein Schild. Liebe Radfahrer, Rennenradler und so weiter. Statt zu warten, queren Sie den Kanal über die Holtenauer Hochbrücke mit faszinierendem, faszinierendem Blick auf die Schleusenanlage mit nur ca. 15 Minuten Fahrzeit. Fahren Sie zurück und so weiter. Ja, da steht man hier vor einer Sperrung. Radwegbrücke, Fahrtrichtung Holtenau gesperrt, Umleitung folgen. Hauptsache ich komme da irgendwie rüber. Ja, es geht auf jeden Fall über die Brücke und tatsächlich eine traumhafte Aussicht. Da braucht man gar kein, keine Drohne steigen lassen. Ja, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, bin da über diese Brücke hinten gefahren und da hinten, da wollte ich ja mit der Fähre fahren, die offensichtlich doch nicht fährt. Also, wie ich das verstanden habe, ist das die Höttigbaumbrücke. und es gibt tatsächlich nochmal einen abgetrennten Bereich, da sieht man auch äh, gerade so ein bisschen Netz für Radfahrer. Ist auch extra noch mal beleuchtet. Und da oben war ich gerade bei den Skatern und da dachte ich, ich kann die Abkürzung nehmen. So, jetzt bin ich noch mal eine Etage tiefer und fahre jetzt direkt am Kanal entlang. Und los geht's. Mal sehen, ob ich das heute alles schaffe. Ich weiß es nicht, glaube es nicht. Inzwischen, so wie ich hier rumbummel. Und gefrühstückt habe ich auch noch nichts, aber ich sag mal schalten. Ja, nach dem Bäcker sieht es hier erstmal nicht aus. sehr vielversprechend. Ja, es sind jede Menge Segelboote hier unterwegs, die per Motorkraft wahrscheinlich zum Einlagern für den Winter irgendwo untergebracht werden. Ja, hier nochmal eine schöne alte Stahlbrücke. Ja, ich hoffe es. Das nicht auf die Dauer langweilig. Nee, aber Den Anblick hier kann ich schon länger ertragen, den Radweg auch, obwohl der jetzt nicht ganz glatt ist, aber lässt sich gut fahren. Ja, bin jetzt 25 Kilometer gefahren, also einschließlich der Strecke zu Hause bis zum Bahnhof. Ja, wie versprochen, hier mal ein größeres Schiffchen. Das ist schon ziemlich verrostet aus, das Ding. Ne? mal ein paar regeln mal sehen ob ich irgendwie noch einen Bäcker finde heute Ja, hier die erste fähre und ich muss da irgendwie hoch jetzt links auf Fahrradweg so jetzt geht es ein ganzes Stück weg vom Kanal und irgendwann geht es wieder zurück zum Kanal ist mal eine Abwechslung. Mittlerweile ist es auch schön warm geworden. Ich habe meinen Nerke ausgezogen. Zumindest in der Sonne hier im Schatten. Ist doch noch recht frisch. Aber herrlich. Ja, nach Kiel 16 Kilometer mit dem Auto. Ich bin jetzt auch schon 27 Kilometer gefahren. Einschließlich der Strecke hier in Hamburg. 4,7 Kilometer. Jetzt geht es in Richtung Gettorf. Jetzt habe ich hier wieder ordentlichen Radweg. Mit einer guten Oberfläche. Jetzt fahre ich mal ein bisschen ohne Unterstützung, indem ich einfach schneller fahre. Muss man ein bisschen Kilometer machen mit bin gerade durch Großkönigsfelde gefahren und fahre jetzt wieder zurück an den Kanal. Hier ist wieder eine Baustelle. Irgendwas wird da ausgebaut, aufgebaut. Ausbau der Strecke des Nordostseekanals. Ja, hat mich gerade lang gemacht. Ja, kommt vom Film, ne? Gut, dass ich den Helm auf hatte, wobei bin hier es geht auch mein Portemonnaie liegt dahinter muss ich das mal irgendwie wieder rauspulen ja. da bin ich runtergefahren. ich habe einfach die, die kurve nicht so steil eingeschätzt ähm, ja und konnte mich dann nicht mehr hätte ich einen halben meter mehr platz gehabt dann wäre ich noch dran vorbeigefahren aber letztendlich bin ich selber schuld ich habe nicht richtig hingeguckt jetzt habe ich den bauton hier leider ein bisschen verschieben müssen damit ich da an meinen poppen ran kam ja tut mir leid für die 5 Minuten Arbeitsaufwand, die ihr nachher wieder habt, das wieder hinzuräumen, könnt mir gerne in der Rechnung stellen. Aber nur für 5 Minuten. Ja, ich blute doch ordentlich an der Hand. Ich zeige das jetzt nicht und am Knie. Ich habe auch kein Verbandszeug dabei, nur ein bisschen Klopapier. Aber ich muss meine Fahrt deswegen nicht abbrechen. Oh, Mal ein bisschen langsamer jetzt hier. Ja. Oh, altbekannter Weg. Neuer Streckenabschnitt. Ja, zum Glück ist nicht viel passiert. Also ich habe mir ein bisschen an der Hand zwei Stellen aufgeschnitten. Am Knie äh, hat geblutet, aber es hat schon aufgehört. Und an der Schulter bin ich gegen den Maschendraht gekommen. Und im Kopf. Zum Glück habe ich den auch gehabt. Wobei äh, der Aufprall war jetzt nicht so heftig. Hätte ich wahrscheinlich eine kleine Druckstelle gehabt, ich fahre hier mit 28, hab doch ordentlich Rückenwind und hab schon 21,2 Durchschnitt. Es waren vorhin noch 19. So, jetzt ich mal. Muss man mein Knie nochmal abwaschen. Ja, jetzt zeige ich euch doch mal das Knie. Ich ein bisschen abgewaschen. Und in der Hand habe ich hier auch so zwei Stellen. Ja. Nicht so schlimm. Ja, also wenn ich hier so sitze, merkt man doch ganz schön Rückenwind. Das ist gut, dass ich. Vorher auf den Windfinder geguckt habe, sonst wäre ich in die andere Richtung gefahren. Ja, es sind 42,5 Kilometer, ich gefahren bin. Reichweite 99 Kilometer im Sportmodus. So, ich habe gerade meine Vollbremsung hingelegt. Und hier kam ich um die Ecke und habe hier diesen schönen Stick gesehen. 26.09.1999, Brückenschlag. Was heißt Brückenschlag? Die Brücke rübergeschlagen oder? die Brücke zerschlagen. Das ist doch nett hier, oder? Wir haben ein Schilf hier. Ja, jetzt darf ich die Fehler nicht gleich nochmal machen, sonst lande ich wieder am Zaun. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen anders als Komoot mir vorgeschlagen hat. Ich hoffe es geht, weil das sieht so zu aus. Nee, war aber Radweg ausgeschildert. Da ist wieder ein Zaun. Achtung! Ja, da hinten ist die Schiffsentmagnetisierungsanlage, ehemalig. Die haben sie wohl entmagnetisiert. Ich hätte gehofft, das ist das Ortsschild von Rendsburg, aber nein. Orkstedt. Ja, wie man hier auf der Schautafel sieht, sehen sie nichts. Aber das sehen sie ja selber. Ja, schön hier. Richtig kleiner Strand. Das ist wie eine Karibik hier. Ich könnte hier die ganze Zeit anhalten. Ja, wunderschön hier. Durch so ein Wäldchen direkt am Ufer. Was für ein Riesenschild. Jetzt fahre ich hier so ein ja, so ein Ärmel da rein. Also ich fahre hier einmal durch Rendsburg durch und dann plane ich, durch den Fußgängertunnel zurückzufahren. Jo. Ja, ich saß gerade da bei dem Bäcker und hatte ganz hinten die letzten roten Schirme und ich hatte mein Fahrrad nicht mehr richtig im Blick. Deswegen habe ich mir das Brötchen jetzt hier mitgenommen, das zweite. Das erste habe ich dann noch gegessen, Kaffee getrunken. So, weiter geht's. Ja super, ich werde gerade los und sehe das hier. Aber zum Glück nur, nur unten. unten. Ah, ah, ah. Mein erster Platten, jetzt nach. 3360 Kilometer. So, ich habe erstmal notdürftig aufgepumpt. Jetzt sehe ich gerade da hinten eine Tankstelle. Ich glaube, ich hau nochmal richtig Bar drauf. Mit der Handpumpe ein bisschen aufgepumpt vorne und bin hierher gefahren. Und jetzt beobachte ich das mal und in der Zeit esse ich einfach mein anderes Brötchen. Dazu setze ich mich schön ans Wasser. So, diese Bank habe ich mir ausgesucht, um mein Brötchen zu essen und gegebenenfalls den Reifen zu flicken, falls er in der nächsten halben Stunde Luft verliert. Ich nehme an, dass ich das leicht zerlegen muss alles. Naja, ist ja eigentlich auch kein Thema. Das Loch kann nicht so groß sein. Also noch ist Luft drauf. Mmh. Ja, schon etwas merkwürdig. So nach zehn Minuten. Hat er ja immer noch keine Luft verloren? Oder nicht merklich nach Daumendrucktest. Ich fahre jetzt einfach mal weiter und dann schauen wir mal. Sonst oh, flicken kann ich ihn ja überall. Nur habe ich dann wahrscheinlich keine Tankstelle mehr. Aber eine Pumpe habe ich ja dabei. Auch schön hier. Was für ein schöner großer Parkplatz hier. Ja, ich bin jetzt 58,5 Kilometer gefahren. Nicht mal die Hälfte. Friedhof, da gibt's Wasser. Ah, cool, hier ist dieser Tunnel. Kiel 36. Wieso bin ich denn so lange gefahren? 36 Kilometer und ich bin 56. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Ja, wer weiß. Ein Eisstübchen. Das ist eine Ladeschätzung. Nicht wurde angepasst. Nee. e -Platz. Ach, Nicht für mich, schade. Jo, hier geht es nicht weiter. Da hinten ist aber ein Ja, Und die Fähre, da gab es halt eine Schwebefähre, die da unten dran hing. Die ist aber kollidiert, ich glaube 2016. Mit einem Schiff. Da hat wohl der Fährmeister nicht aufgepasst. Und Seitdem ist das Ding abgehängt worden und nicht mehr im Betrieb. Schade eigentlich, War auch kostenlos, wie eigentlich alles, was hier über, die, über den Kanal führt. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ähm, der Reifen doch Luft verliert. Jetzt werde ich noch mal schnell durch den Tunnel und dann ja, irgendwo mir auf der anderen Seite Plätze suchen und den Reifen mal flicken. Nutze ich doch gerade mal hier. Die war erstmal alles abgebaut. Natürlich ging die Pumpe nicht. Super kleines Loch. Von dem Reifen steckt ja auch tatsächlich irgendwie ein kleiner Fremdkörper. Den habe ich so irgendwie reingedrückt, wird schon, schon weg sein. Also war nicht mehr zu spüren danach. So, der Reifen ist geflickt, sollte eigentlich wieder funktionieren. Ähm, ich war nicht so ganz zufrieden mit der Reifenmontage. Ich hatte den Eindruck an einer Stelle auf und der, naja, der Rand, die Flanke sitzt nicht richtig in der Felge. Es wird sich aber gleich zeigen, wenn es mal ein bisschen ebener ist, dass irgendwie Eier oder Beulen schlägt. Mal sehen, ob ich dieses Segelschiff gleich wieder einhole. Es ist 14 Uhr und das hat mich jetzt echt ein bisschen aufgehalten. Und ich habe auch ein bisschen rumgetrödelt, aber dafür habe ich jetzt auch gegessen. Und bräuchte mal irgendwann wieder Wasser. Ja, schon der Nächste. Ich schätze mal, der hat gerade einen Kilometer oder 800 Meter Abstand zu dem vorigen. Ich weiß nicht, ob das mir mit dem Bremsweg in Ordnung geht. Schilp heißt das hier. Das war hier Landstraße. Fähre gab es da nicht. Ist sah nicht so nach aus. Da sind ein paar Leute rum. Aber hier kommen ja auch andere Radler entgegen. Ich denke mal, ich mache das richtig. Ja, ein nettes Plätzchen hier, aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Deswegen hätte ich mal auf Komoot hören sollen, weil er sagte, wechsle mal wieder das Ufer. Also muss ich gleich mit der Fähre nochmal zurück. Kilometer und dann mit der Fähre rüber. Ja, ich habe mir endlich mal offene Schuhe angezogen. Wen interessiert das? Aber ich mache das doch anders. Ich habe da hinten Radfahrer gesehen und Radfahrerinnen. Da drüben auch. Komoot wird mich jetzt wieder rüberführen. Kilometer weiter und wieder auf die andere Seite. Fahre ich doch lieber so rum, oder? Ja, die stand hier schon, die Fähre, also habe ich sie ja doch genommen. Ja, so bleibt das. Ja, ihr habt ihr gesehen, ich habe noch ein Bierchen getrunken und mein Wasser aufgefüllt. Ja, in diesem komischen Laden, die waren da ein bisschen merkwürdig drauf. Meine waren freundlich, aber die wollten mir das Wasser nicht abfüllen. Dürfen sie nicht, klar dürfen sie das nicht, wie Corona. Ähm, naja, ich habe mir das da vor der Toilette geholt. Also ich meine, aus dem Wasser an, auf dem Klo, auf der Toilette. Ja, und jetzt habe ich endlich Komoot verstanden, wie ich sehen kann. Wie weit es noch zu meinem Zwischenziel, zum Campingplatz ist. Mit der Schrecken habe ich festgestellt, dass es noch 55,5 Kilometer sind. Ich bin bereits 85 Kilometer gefahren. Also sind das irgendwie 15 mehr als ich dachte. Gut, ich bin ein bisschen durch die Gegend gegurkt. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch heute schaffe, da hinzufahren. Sonst nehme ich mir einen anderen Campingplatz. Und morgen kürze ich dann halt ein bisschen ab. Ich weiß nicht. Ja, ich schaffe das auf jeden Fall, bis Sonntagabend wieder zurück zu sein. Das ist überhaupt kein Thema. Du hast ein bisschen Durge jetzt hier. Aber trotzdem finde ich es eine schöne Tour. Also ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, hier zu fahren. Vor allem sind hier keine Autos. Ja, hier kann man einfach fahren, fahren, fahren. Und der Weg ist inzwischen ziemlich gut. Ich würde mal sagen so. Ähm, 8 von 10 Punkten. Ah ja, und zur Reichweite, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen heute. Also ich bin jetzt 85 Kilometer gefahren und habe noch eine Restreichweite von 85 Kilometern im Eco-Modus und im Tour-Modus noch 55 Kilometer. Also würde ich noch hier meinen Campingplatz hier locker erreichen. Jetzt rechts ab danach Und es geht wieder auf die andere Seite. Hier folgt der Antrieb, der Fähre früher. Ah, was für eine Rostlaube. Oh, ich hätte eigentlich rechts abgefahren sollen. Nach meiner Planung, da hätte ich mir so einen Aussichtsturm angeguckt, aber ich glaube, das schenke ich mir jetzt. Dann fahre ich, äh, kürze ich ein bisschen ab, spare ich mir ein paar Kilometer und Zeit. So, wo geht's weiter? Albersdorf. Ich will eigentlich nicht nach Albersdorf, das habe ich gecancelt. Bönhorn, also auf jeden Fall ist hier die Nockroute. Dann fahre ich doch mal weiter. Eine schöne Farbe, die so in die Landschaft passt und so mintgrün. Hier ein nettes Bildchen. mal kurz ein Päuschen. Ja, ich sehe gerade Komoot, wollte mich auf die andere Seite locken. Hallo. Ähm, weiß nicht warum. Ob ich da irgendwas geplant? Keine Ahnung. Also jedenfalls, kann das nur über diese Brücke gehen. Also muss es da auch einen Weg nach oben gehen. Da hinten geht es scheinbar hoch, ah, ist wahrscheinlich ein wahnsinniger Umweg. Muss ich mir noch mal überlegen, aber ob ich jetzt da lang fahre oder hier lang, dasselbe im grün oder? Ja, ich habe mich entschieden, doch nicht über die Brücke zu fahren, sondern weiter geradeaus. Also ich bin immer noch auf der rechten oder nördlichen Seite. es gibt ja keine Fließrichtung hier. Komoot. Ja, hat mich ja rübergeschickt und plant auf der anderen Seite zu fahren und schickt mich immer noch zurück zum Aussichtsturm und meldet mir alle 10 Sekunden. der äh, wird angepasst. der wird angepasst. Rute wird angepasst. Ute wird, angepasst. wird angepasst. angepasst. Mal sehen, wann er peilt, dass ich wieder auf der Route bin. Was die für ein Graffel dabei haben zum Angeln. Wahnsinn. Ich habe ja meine Brille verloren, also die Schutzbrille, sozusagen, ohne Tönung. Aber ich brauche dringend eine neue, weil mir halt doch die kleinen fliegen, direkt immer ins Auge fliegen. Auf für die Sonnenbrille ist das einfach jetzt zu dunkel. Und wieder ein Biergarten. Ja, hier ist sogar ein kleiner Aufzug. Und Dienstliche Zwecke sicherlich. Nicht für touristisch. Da geht's sie weiter. Wow. Ich bin jetzt in Burg, bin ein bisschen ab vom Kanal und fahre jetzt hier durch Burg durch, warum auch immer. Ich glaube weil ich der Brücke folgen wollte. Ich habe da nochmal Luft geprüft auf vier Bar. Ich hatte nur auf zwei Bar aufgeguckt. Und jetzt habe ich auch zweimal wieder vorgekommen. So und hier soll es zum Fernleger gehen. Ich bin mal gespannt, ob da noch was fährt heute. Das sieht ja so gottverlassen aus. Also der Reifen scheint ja wieder Luft zu behalten. Ja, schauen wir mal nach der Fähre. Schönes. Hier kommt gleich die Fähre. So langsam habe ich wieder Appetit. Ja, hinter mir ist auch ein Restaurant. Aber ich muss heute noch zum tiefsten Punkt Deutschlands. Ja, ich bin extra noch mal drei Kilometer hier gefahren. Hier ist nämlich die tiefste Landstelle der Bundesrepublik Deutschland. Ja, könnte man auch mal auswechseln, das Schild. Ja, Elbdeichhöhe, 8 Meter und so weiter. Hier sind noch ein paar Fluthöhenangaben. Ja, normal null, hier ungefähr bei 2,50 Meter. 50. Insektenhotel. So, fahren wir wieder zurück, <lacht> bis zur Fähre und, oh da gibt es noch was. Dem Weg 3 ,3 km. Oh, also sogar minus 3,54 Meter unter Null, so, wenn ich mir das in Ende angucke, ist kann ja 3,50 Meter. Das ist auch nicht uninteressant, hier kommt das Wasser praktisch durch den Überdruck, weil wir so tief liegen. Hier natürlich wieder raus. Cool. Kein Trinkwasser. Ups. Und eine alte Dame. Wir haben einen griechischen Giebel eingebaut. Da, ein bisschen windschief schon. Steht eine Waschmaschine. Hier haben wir ein postgelbes Haus. Da könnte vielleicht ein Bausatz von Ikea. Es hat hier schon ein bisschen Schieflage hier. Ja, der Platz ist nach 8 Kilometer entfernt und ich habe eine äh, Restreichweite von 13. Allerdings kommt hier eine heftige Steigung. Das ist, glaube ich eine Punkt Ja, ich bin auch im Turmmodus, finde ich ganz, ganz angenehm. Wow, oh, Turbo. Das ist mal 10 Kilometer Restreichweite a life i lead in this city hurrying to cut my teeth i can take what i need to get by it doesn't make it easy the other piece of my heart moves slow somewhere in the great unknown when i return from the afterglow will you carry me like i am whole again? Hallo. So, ich bin im wunderbaren Örtchen Kuden. Und ich weiß, es gibt hier auch einen Wildcampingplatz. Wildes SH heißt die Webseite. Da gibt es ein paar Verzeichnungen. Oh, was für ein Riesenloch hier. Hier sind schon die blumen gedeckt ja, 740 meter und zwei kilometer restreichweite das ist eine Punktlandung. und jetzt geht's es noch mal hoch wahrscheinlich geht mir kurz vom platz der akku aus man wird schon treten hier ich merke es ganz schön in den beinen ja hier ist der flugplatz st michaelsburg Ich bin hier direkt im Kies gelandet, wieder am Platz und habe keine Restreichweite mehr. Mhm. So, das zelt steht und inhalt ist auch schon gefüllt mit luftmatratze und so weiter hier ist äh, das bier das werde ich mir gleich gönnen die sonne geht unter und jetzt suche ich mein display noch e mal vom e-bike ausstecken fahrzeit reichweite habe ich es wieder nachgeladen weil gerade echt leer gesamtkilometer Ja, 131,65 Kilometer mit einer Akkulage. Dann feiern sie noch ein bisschen, sonst ist nichts los hier. Pächterin meinte ich soll 10 Euro reinschmeißen heute Abend oder morgen. Ja, ich muss es noch formular ausfüllen und einfach zusammen mit 10 Euro einfach vorne einschmeißen. Das Begrüßungsbier ist da auch mit drin. Das hatte ich bisher auch noch nie. So, jetzt lade ich noch mal ein bisschen. Ein bisschen verpinkelt. Das ist ja auch cool, hier diese Duschen. bisschen eng. Ich glaube, ich bin hier in Dithmarschen. Sie meint, das gibt es nur in Dithmarschen. Nee, das kostenlose Begrüßungsbier. Ja, toll. Ja, nochmal ein kurzes Fazit vom Tag. War eine tolle Fahrt. Manchmal ein bisschen langweilig, weil es einfach nur geradeaus ging am Kanal entlang. Aber ich fand es wirklich toll. Also immer schön am im Wasser. Ja, man hat Wasser gehabt und war jetzt überhaupt nicht anstrengend. Ich, zum Schluss hatte ich ein bisschen Panik gehabt. Ja, nicht Panik, aber Bedenken, dass ich überhaupt hier überhaupt noch ankomme. Aber dadurch, dass ich abgekürzt habe und nicht zum Aussichtsturm gefahren bin. Ähm, war das gar nicht mehr so viel. Dafür bin ich ja noch zur tiefsten Stelle Deutschlands dann letztendlich. Ja, hat sich nicht gelohnt, aber mal da gewesen zu sein. Ist immer nett zu sagen, wenn man mal auf einem Gipfel steht, dann kann man sagen, ich war auch mal auf der, an der tiefsten Stelle Deutschlands oder der BRD. Was für ein Flugverkehr. Aber schön ruhig, wie ich hier. einfach diese Ruhe. Mal schauen, ob ich noch Irgendwas muss ich essen. Ich habe leider nichts dabei. Ich habe die beiden Tütendinger dinger da vergessen. Sonst hätte ich mir was selber kochen können. Das hätte ich auch gemacht, weil Getränke sind noch genügend da. Unglaublich, oder? Muss man noch was in die Kasse schmeißen. So, hier ist eine Kasse. Aber zu essen habe ich nichts. Und ich könnte es auch ohne aushalten. Aber dann bin ich morgen früh schlecht gelaunt. Werde ich noch mal schauen, was es hier in der Umgebung gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Abo. Mhm, Finde ich gut. Ansonsten schönen Abend. Ja, hier bin ich. Hier ist die Elbe, die Nordsee, Cuxhaven. Und ich bin hier auf dem Campingplatz. Ja, ich habe hier einen Imbiss gefunden, der ist gar nicht mal so weit weg. Da werde ich jetzt hinfahren. So, machen wir es. Jetzt wird es zu so dunkel und ich verabscheue mich.